Unsere Buchhalterin, die ist ziemlich verzweifelt, wie man es sieht, denn sie geht gerade den Posteingang durch und muss da ein paar unschöne Sachen lesen. Und zwar unschöne Sachen von unseren Kunden. Da geht eben nicht immer alles reibungslos ab, sondern wir gucken uns mal das erste Schreiben an. Das ist eine E-Mail von unserer Kundin, das ist die Frau Huber. Ja, und was schreibt die? Die schreibt bezüglich einer Rechnung, also einer Ausgangsrechnung, die wir da ausgestellt hatten, dass es dazu Zahlungsverzögerungen kommt. Das ursprüngliche Zahlungsziel, das wäre hier im April gewesen, das kann sie nicht einhalten, sondern ja, vermutlich erst einige Monate später bezahlen. Das ist natürlich sehr, sehr zweifelhaft. Wir sehen, der Betrag ist auch relativ hoch. Ja, Es ist nicht nur zweifelhaft, dass das Ganze hier verspätet eingeht, das Geld, sondern wir müssen uns hier wirklich auch die Frage stellen, ob wir das Geld überhaupt bekommen. Dann haben wir hier noch ein zweites Schreiben, das ist ganz offiziell vom Oberlandesgericht Nürnberg. Ja, da geht es auch um einen Kunden und der, ja, da ist glaube ich noch ein ganz größeres Problem da, der ist nämlich zahlungsunfähig, das heißt dem Unternehmen geht es ganz schlecht und daher wurde hier ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Auch da besteht eine Forderung gegenüber diesem Kunden und auch die ist natürlich jetzt hier höchst zweifelhaft, vielleicht sogar noch zweifelhafter als bei der Kundin Huber. Ja, was wir jetzt damit machen, buchhalterisch mit diesen Forderungen, die jetzt zweifelhaft sind, das schauen wir uns jetzt an. Wie der Name schon sagt, bedeutet zweifelhaft, dass eine Forderung unsicher wird. Und zwar weiß ich nicht, bekomme ich mein komplettes Geld, das heißt die Höhe des Zahlungseingangs ist unsicher, und ich weiß nicht, wann bekomme ich mein Geld, das heißt der Zeitpunkt des Zahlungseingangs wird unsicher. Zwei Gründe dafür haben wir schon kennengelernt, und zwar einmal, bei einem Kunden wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, oder ein Kunde bittet um Zahlungsaufschub. Ein weiterer Grund könnte sein, dass wir ja schon mehrfach Mahnungen an den Kunden rausgeschrieben haben. Der Kunde reagiert nicht, er zahlt nicht. Auch dann wird eine Forderung natürlich zweifelhaft. Es gibt zwei wichtige Prinzipien in der Buchhaltung, nämlich Klarheit und Vorsicht. Das heißt, wenn ich weiß, dass Forderungen zweifelhaft sind, dann muss ich diese zweifelhaften Forderungen von den einwandfreien Forderungen trennen. Und das machen wir indem wir das Ganze umbuchen auf ein gesondertes Bestandskonto. Das geht ganz einfach. Wir schauen uns mal einen Geschäftsfall an. Und zwar bittet hier ein Kunde um Zahlungsaufschub. Damit wissen wir, okay, diese Forderung ist zweifelhaft. Und jetzt buchen wir diese Forderungen aus dem Konto 2400-Forderungen heraus. Das machen wir im Haben. Und buchen diese Forderung dann rein in das neue Konto, nämlich 2470 zweifelhafte Forderungen. Das ist ein einfacher Aktivtausch, passiert also nicht viel, aber wir haben jetzt eine klare Trennung zwischen zweifelhaften Forderungen und einwandfreien Forderungen. Damit haben wir das Gebot der Klarheit und der Vorsicht eingehalten.